Also, das ist der Zoo in Rabenstein. Ähm, wir haben uns überlegt, dass äh, dort noch mehr exotische Tiere hin könnten. Und man trotzdem probiert, die art gerecht zu halten. Hier ist unser Eingang. Hier sind kleine Handelsstände. Da kann man noch ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. Ähm, das ist unser Papagei. Und ähm, zwei Aquarien mit Axolotls, keine Ahnung. Und hier sind Bräuchel noch. Noch das zweite Axolotl-Gehege, wo alle, alle Axolotls wechseln. Hier sind noch zwei Papageien von uns. Okay, das... Das hier auch noch Gehege. Das hier auch. auch. Sind. Hm, ihr müsst euch ein paar Tiere noch dazu denken, ähm, ja, weil wir haben noch nicht alles geschafft. Mhm. Ähm, hier sind halt Kühe und Esel. Pferde und Esel. Ja, Pilzkühe ähm, gibt es in echt natürlich nicht, aber man kann ja trotzdem auch trotzdem exotische Tiere in den Zoo. Ähm. Hier ist ein Spinnengehege. Die Spinnen sind aber leider ausgebüxt. Das ist unser Bienengehege, da sind Bienen drin, gerade sieht man aber nur eine. Das sind glaube ich zwei, die mhm. aus Das ist unser nachgebauter Nether. Mhm. Ähm, ja dort haben wir ähm, Schreiter reinge ähm, reingetan, ähm, halt hier ist auch noch ein Baumhaus, ja man kann sich jetzt auch noch ähm, hier in dem Zoo irgendwo einen Spielplatz reindenken, ähm, haben wir leider nicht geschafft ja hier sind unser Fuchsgehege hier schläft gerade einer und dort auch noch so, wir haben wir zwei halt Füchse ähm, Ocelots haben wir hier auch ähm, wir haben also wir probieren generell die Gehege ähm, so darzustellen dass wie der Lebensraum von den Tieren ist hier ist ein Panda Das ist hier noch unser Schildkrötengehege. Ähm, dort haben, wir, ähm, die haben auch schon Eier gelegt. Ja, daraus schlüpfen dann wahrscheinlich noch die kleinen Schildkröten und dann haben wir wieder mehr Schildkröten. Hm. Hier ist unsere Höhle, da sind eigentlich Fledermäuse drin. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht ja, dann Aber sind dort ja. noch an den Seiten kleine Fenster für die Kinder mhm. oder so halt, die nochmal aus einer anderen Perspektive dorthin gucken wollen. Und ja, ach so, ja, wir haben noch ähm, ein Eisbärengehege gebaut. Da sind leider alle Eisbären abgehauen. Und ja, ähm, Schnee konnten wir ähm, leider nicht benutzen, weil der sonst geschmolzen wäre. Also der mhm. schmilzt eigentlich die ganze Zeit wieder weg. Und ja, dort war noch das, ein großes Panda-Gehege. Mhm. Ja. Und hier ist noch unser Parkplatz. Also, ja, haben wir haben uns vielleicht auch dabei gedacht, ja, halt, dass mehr exotische Tiere dorthin kommen. Also nicht die Heimattiere eher Tiere aus dem Ausland. Weil die Heimattiere sieht man auch mal so in der Natur und da ist es immer noch schöner. Also zum Beispiel, darum haben wir hier ähm, auch Tiere aus dem Nether genommen, weil in Minecraft ist das ja eine komplett andere Dimension, dass das vielleicht nur mal so verdeutlicht wird. Ja, dass halt auch exotische Tiere hinzu kommen und Wir sollten. haben dort auch eine große Kuppel drum gebaut, dass die Wärme drinne bleibt und den Strider nie kalt wird.